Und jetzt Bobby war ganz schön aufgeregt Ich habe noch schnell zu Carmen gesagt Bobby ist auf Sendung Er wollte nämlich unbedingt los Und mit gespitzten Ohren zum ersten Sprung Ein tolles Gefühl Wie er sofort Vollgas aus der Startbox Zum ersten Sprung hingaloppierte Die Wendung Jetzt kam hier schon das zweite Hindernis Wieder ein Weitsprung konnte flüssig aus dem Tempo, oh, da hört man noch mal einmal so ein bisschen verzweifelt, ich dachte nur nicht zu so doll am Anfang, so frisch und motiviert, ist er einfach immer unterwegs, dass ich jetzt hier einmal gesagt habe, ich muss wirklich ein bisschen aufnehmen, wenden, runter und dann hoch aus dem Loch auf. und dann habe ich gleich gedacht, jetzt so ein bisschen am Anfang ein bisschen Vorwärts reiten nach dem Sprung, gleich loben und klopfen, dass er weiß, wir müssen jede Sekunde rausholen, dann hier ein bisschen innenbahn. Hier wusste ich, der erste Minutenpunkt war schon prima erreicht. Jetzt habe ich mich hier bei den beiden Ecken für die rechte Ecke entschieden beim Abgehen und wollte aber einmal hier wirklich ein bisschen durchkommen. Abwarten, wenden und da ist die Ecke, er hat sich fest im Visier, sofort wieder weggaloppieren. Und hier wusste ich, dass ich mich jetzt einmal früh genug hinsetzen muss. Parieren. Scharfe Wendung. Jetzt sehen wir das Gatter. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Das war so ein bisschen eng, deshalb habe ich einmal noch mal pariert. Um mich dann jetzt wieder schön frei galoppieren zu lassen. Hier Innenbahn am Rail entlang, um jeden Meter zu sparen. Und hier in die Mitte von der Trasse und dann wenden schön dicht dran hier an die Bäumchen und den Ochser. und jetzt habe ich dann einmal aufnehmen die Wendung sorgfältig ausreiten schön außen bleiben wenden und jetzt wieder neu zu reiten zum Wasser und rein ins Wasser und sofort gucken wo ist die Ecke wo ist die Ecke hier ist sie rein und Super. Und dann kam sofort der nächste Schmale hinterher. Und jetzt bin ich hier schnell vor dem Blumen her, um wieder ein bisschen was zu sparen. Und kam ein bisschen schräg an den Ochser. Und war überglücklich, dass die erste Wasserpassage schon mal geklappt hat. Und jetzt zog er einfach irre vorwärts. Ich wusste, dieses Rennmannhindernis können wir offen zukommen lassen und wirklich flüssig aus dem Schwung mitnehmen. Und dann ist es super fliegen. Der Innenbahn in der Wendung, ich einmal geguckt, wo ist die Uhr, wie sieht es aus und wusste jetzt hier gleich links am roten Pfosten, da sollte der zweite Minutenpunkt sein, aha, dann ein bisschen nach links gewechselt, die Spur gewechselt und jetzt war mir klar, dass ich ihn einmal vor dem Aufsprung in der Wendung ein bisschen aufnehmen möchte, einmal wieder ein bisschen parieren, aufnehmen, wenden, nochmal ein bisschen parieren, nochmal, und dann im Vorwärts mit Schwung hoch, ein Galoppsprung und 1, zwei, drei, vier über den Schmalen. Da ist schon der nächste Ochser, Sprung Nummer 11. Wenden und ein bisschen parieren, damit die vier hier nicht zu eng werden. Genau. Und dann sofort bergab jetzt diese lange Galoppstrecke nutzen. Wenn man am Anfang so ein bisschen kam und die Züge ein bisschen länger und klopft, dann hat er sofort seinen fünften Gang hat also einfach nur Laune gemacht. Bergab, lange Galoppstrecke, hier ist immer Sprung Nummer 13, die Kiste. Einmal ein bisschen aufnehmen, genau, und dann wieder bergab galoppieren, ihn galoppieren lassen, so schnell wie er möchte, so schnell wie er kann, wusste so ich der nächste Grab kommt, den können wir auch wieder flüssig im Schwung nehmen. Die Zeit war so knapp, dass ich wusste, ich muss einfach versuchen, jeden Meter zu sparen und überall dort schnell zu galoppieren, wo es sicher ist. Den kann man schon flüssig aus dem Tempo mitnehmen, das hat einen super Sprung gemacht. Und hier kam es jetzt aber darauf an, bevor ich wende, einmal früh noch aufnehmen. Hier an dem Weg fange ich jetzt an, da schüttelt er sich einmal und nochmal parieren. Nein, wir müssen nochmal, nochmal, nochmal parieren, wenden damit hier der Schmale auch ganz klar im Visier ist, genau. Und raus aus dem Loch, super. Jetzt kommt hier der nächste Punkt. Da wusste ich, ich bin auch wieder vor der Zeit. Und er galoppierte frisch hier um die Kurve. Ich dachte, oh, die werden ist eng nochmal parieren, nochmal parieren. Bis er wusste, aha, hier. Und die habe ich jetzt aus dem Fluss mitgenommen, auf groß, und dann hier ein bisschen pariert. So, jetzt war es ganz schön doll hier runter, noch mal ein bisschen parieren, und noch mal einen kleinen. Jetzt habe ich im Moment überlegt, reite ich innen oder außen? Ich bleibe innen, die Zeit ist so knapp, ich glaube wir können es riskieren, das erste Wasser war so flüssig. Ich bleibe hier innerhalb der Blumen, pariere, wende, gucke zum zweiten Fenster von der Kiste und rein, super, ein, zwei, drei Galoppsprünge und raus oh, und jetzt war ich ganz schön weit weg, <lacht> super Bobby, macht einfach einen riesen Satz und galoppiert frisch weiter, jetzt kommt die nächste Klippe, aufnehmen, nochmal aufnehmen, sorgfältig, okay, ich bleib wieder innen, nochmal, du musst warten und hier ist die Ecke und da kommt schon der Schräge und dann geht es gleich weiter eingeloppt vor. Super. Über den schmalen Trecker und dann durch die Ladenstraße und jetzt Rechtswendung. und das Stadion ist wirklich in, in einer wahnsinnigen Atmosphäre. Aachen, Tisch, wieder Innenbahn bleiben. Es ein irre hier so also angefeuert zu werden, wieder Innenbahn so, warte, warte und dann ins Wasser. Raus aus dem Wasser. Und jetzt dachte ich noch mal einmal vorbereiten zu dem Schmalen. Das darf nichts mehr passieren. Ich darf hier an dem Schmalen, kleine kleiner Ups ist, Aber er hat fest im Visier. 1, 2, 3, die Ecke. Wieder vorher. Und flüssig, wie über den letzten Hofreitsprung. Und dann einfach überglücklich. Noch eine Runde der war, der war so frisch und so fit, dass also einfach